Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin Kira und bei uns bekommt ihr Einblicke in die Karriere von echten Medienprofis und das ganz kompakt zusammengefasst in 15 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Podcast. Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne als Kommentare posten oder schreibt mir gerne auf Instagram die DeimwegIn-Medien. Medienwerkstatt Bonn Podcast